Wenn man in die Zukunft schaut, muss man davon ausgehen, dass das Hochwasser tendenziell zunimmt. Der Klimawandel spielt hier eine entscheidende Rolle. Das Hochwasserthema wird die Schweiz weiter sehr stark beschäftigen. Wir stehen hier im Mattenquartier in Bern. Sehr idyllisch, wenn man herumschaut. Aber eigentlich kann es auch ganz anders sein. Das Mattenquartier ist immer wieder von Hochwasser betroffen. Wurde in den letzten Jahrhundert, in den letzten Jahrtausend das letzte Mal im August 2005. Und gerade 2005 hat es gezeigt, es kann ganz anders aussehen. Hohe Schäden, Leid vor Betroffenen. Hören Sie Radio! Bei Fragen melden Sie sich beim sorgen Jetzt, wenn wir das in einem grösseren Kontext sehen sieht man nicht nur das Mattenquartier, nicht nur das Eizhaus Gebiet von Ares betroffen, sondern Hochwasser sind ein grosses Thema in der Schweiz. Etwas hat sich aber in den letzten stark geändert im Hochwasserbereich. Die materiellen Schäden haben zugenommen. Was sind die Gründe dafür? Ein ganz wichtiger Grund ist, dass die Infrastrukturanlagen und insbesondere Gebäude in der Gefahrenzone zugenommen haben. Das heißt, Hochwasser verursacht immer größere Schäden. Am Mobiliarlab haben wir das Thema aufgenommen. Mit der Forschungsinitiative Hochwasserrisiko möchten wir einen Beitrag zu einem besseren Hochwassermanagement leisten. Im Rahmen dieser Forschungsinitiative wollen wir nicht nur erforschen, wenn, wo, wie viel Wasser kommen kann, sondern wir wollen vor allem wissen und besser verstehen, wenn Schäden entstehen. Wir wollen wissen, wo das Schäden entstehen und wie hoch diese Schäden sind. Zum einen schauen wir mal, wo es wie stark regnen kann und was der Regen schlussendlich für Hochwasser auslöst. Und zum anderen wenn wir natürlich begreifen, wo geht es jetzt wirklich über die Ufer und welche Gebiete sie überschwemmt und was steht in diesen überschwemmten Gebieten. Was sind das für Gebäude, was sind das für Infrastrukturen und so weiter. Und für schlussendlich wir auf einen Schaden zu müssen wir auch noch wissen, wie stark geht jetzt das Gebäude kaputt, wenn es überflutet wird. Wir wollen aufzeigen, wenn wo, wie grosse Schäden können entstehen können. Und das wiederum wird mithelfen, den ganzen Umgang mit Hochwasser und Hochwasserrisiken zu verbessern und damit eigentlich auch zu wissen, wo das mit sinnvoll investiert, für sich zu schützen vor zukünftigen Hochwasser. zu schützen. Wir sind daran, Entscheidungshilfen zu erarbeiten, also Grundlagen, die der Bevölkerung, aber vor allem öffentliche Hand, helfen, sich besser vor Hochwasser zu schützen. Es lenkt nicht, dass ich weiß, wenn wo wie viel Wasser kommt, sondern ich muss begreifen, was das Wasser wirklich auslöst. Und genau mit diesen Simulationen wenn wir diese Informationen bieten, nicht zuletzt auch für einen Entscheidungsträger. Was es braucht, ist ein umfassendes Hochwassermanagement. Und dem umfassenden Hochwassermanagement müssen die Hochwasserrisiken unbedingt mit berücksichtigt werden. Die Hochwasserrisiken können uns alle an.